Lukas 14, Vers 16 und 17 Jesus sprach, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist schon bereit. Komm, es ist bereitet, wir erwarten dich. Wir holen dich zu Tische. Wie schön das klingt, oder? Willkommen zu sein, mit Freude erwartet. Wenn ich solch eine Einladung erhalte, fühle ich mich gleichwohl, heimisch. Ich werde erwartet. Das erinnert mich an einen polnischen Brauch an Weihnachten. Dort wird eingedeckt mehr gedeckt, als Gäste da sind. Dies symbolisiert einen Platz für unangekündigten Besuch. Das soll an Josef und Maria erinnern, die mit dem Jesuskind Unterschlupf suchten und auch fanden. Im Jahr 1986 wurde der Tag des Flüchtlings ins Leben gerufen, der seitdem Bestandteil der Interkulturellen Woche ist. Er findet immer am Freitag der Aktionswoche statt. In diesem Jahr ist es heute, am 1. Oktober. Der Tag des Flüchtlings bietet die Gelegenheit, im Rahmen der Interkulturellen Woche noch einmal besonders auf die Themen Flucht, Asyl, Migration und Seenotrettung aufmerksam zu machen. Gerade seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie haben es Geflüchtete besonders schwer. Die Lage in den Erstaufnahmeländern ist höchst schwierig. In den Sammelunterkünften sind die Menschen einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt. In den Aufnahmeländern können Beratungsangebote oft nicht wie gewohnt stattfinden. Die Bildungschancen für Kinder und Jugendliche sind eingeschränkt. Es ist noch schwieriger, Deutsch zu lernen. Das alles steht einer guten gesellschaftlichen Teilhabe entgegen. Gerade deshalb stehen wir heute einmal mehr für eine offene Gesellschaft, um diesen Herausforderungen etwas entgegenzusetzen. Als diakonisches Werk Telto fleming stehen wir für Offenheit. Kommt, es ist bereitet, wir erwarten euch. Wen erwarten wir? Was heißt das? Ja, neben unseren vielfältigen Beratungs- und Begegnungsangeboten für alle Menschen aus der Region, laden wir am 6.10. von 15 bis 18 Uhr zum interkulturellen Nachmittag ins Mehrgenerationenhaus ein. Wir haben für Sie gedeckt und halten einen Platz frei. Seien Sie willkommen! Wir freuen uns!